Hallo, ich hoffe es geht euch allen gut und ihr habt schöne heiße Sommertage. Bei uns ist es so heiß, dass ich nicht in meinem Zimmer filme, sondern hier im Badezimmer. Deswegen sieht es ein bisschen anders aus. Aber hier war es jetzt gerade irgendwie am angenehmsten von der Temperatur. Deswegen willkommen bei uns im Bad. Ich würde heute gerne mit euch über das Thema Schwächen sprechen. Und zwar ist mir in der Zeit, in der ich gearbeitet habe, immer mal wieder irgendwie aufgefallen, dass Schwächen für ganz viele, vor allem in der älteren Generation, irgendwie ein ganz schwieriges Thema sind und ähm, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und wollte meine Gedanken einfach mal ein bisschen mit euch teilen und ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Also ähm, falls euch dazu was einfällt, freue ich mich sehr über eure Kommentare. Also mir ist aufgefallen, wir werden so ein bisschen so erzogen, dass Schwächen schlecht sind und dass wir, wenn wir ein Vorstellungsgespräch haben, und gefragt werden, was sind unsere Stärken und was sind unsere Schwächen, dann sollen wir uns schon vorher Schwächen überlegen, die der Personaler aber als Stärke herausfinden kann. Zum Beispiel perfektionistisch. Ne? Kennt, glaube ich, jeder dieses Beispiel. Das wird uns so in der Schule beigebracht. Und auch in der Erziehung geht es, glaube ich, viel darum, das habe ich auf jeden Fall schon von vielen Eltern gehört, dass sie auf dem Spielplatz stehen und dann fangen die Eltern an, sich so zu messen. Oh, mein Kind kann schon laufen und das Kind kann noch nicht sprechen. Meins ist viel besser. Und das geht auch mit natürlich so ein bisschen in die Erziehung rein. Und dann wird dir als Kind so ein bisschen beigebracht, Sei gut in der Schule, sei besser vielleicht als die und die Person oder besonders Sport ist wichtig, sei der Schnellste, sei die, die am weitesten springen kann und ähm, es gibt ja auch Bundesjugendspiele, das ist ja alles irgendwie ein Wettkampf. Man wird immer verglichen und man muss immer sich betteln gegen andere. Das ist einfach so, wie wir halt erzogen werden. Finde ich eh super schwierig, aber naja. Dementsprechend sind Schwächen generell eher negativ belastet. Also etwas, worüber man nicht so sprechen soll, was man verbessern muss, was man ja irgendwie ein bisschen vertuschen soll. Und das macht meiner Meinung nach auch bis zu einem gewissen Grad Sinn, weil eine Schwäche ist ja eine Schwachstelle. Und eine, durch eine Schwachstelle war man schon immer angreifbar. Wenn der Wolf das Schaf sieht, dass es das Bein irgendwie kaputt hat, dann wird er dieses Schaf angreifen, weil das hat die Schwachstelle. Deswegen, ich verstehe das bis zu einem gewissen Grad und ähm, ja, okay. Aber ich habe inzwischen auch schon wirklich oft die Erfahrung gemacht, dass... Schwächen eigentlich sehr positiv sind, weil Schwächen schützen dich auch bis zu einem gewissen Grad. Klar, dann kommt es natürlich auch darauf an, auf wen du jetzt triffst. Wenn das jetzt der fiese Wolf ist, der wird dich halt zerfleischen. Aber wenn das jetzt jemand ist, der vielleicht auch was Gutes im Sinn hat oder der ähm, dich unterstützen will, dann kann aus einer Schwäche ja ganz viel entstehen. Und man nimmt sich dadurch, dass man einfach offen und ehrlich sagt, ich kann jetzt hier nicht mit geschwollener Brust voranpreschen und sagen, das kann ich, das kann ich, das kann ich und das kann ich sowieso schon seit zehn Jahren, sondern einfach offen und ehrlich sagt, ich kann das gerne ausprobieren, ich interessiere mich dafür, ich habe es noch nie gemacht, aber ich bin offen, das zu lernen oder ich bin offen, mich dahin zu verändern oder so. Man nimmt sich einfach enorm den Druck aus der ganzen Geschichte, weil wenn man halt sagt, ich kann das, ich kann das, ich kann das, dann wird das auch erwartet, dass du das kannst. Und wenn du es dann nicht kannst, das ist dann natürlich schlecht, weil damit ja. hat ja keiner gerechnet. Dafür bist du ja nicht angestellt oder um welches Thema es jetzt auch immer geht. Aber wenn man einfach offen ist und sagt, ich bin bereit, mir das anzugucken oder zu lernen oder erstmal jemanden zu unterstützen und dann halt selbst davon zu lernen, dann ist diese... Erwartungshaltung, die man an dich hat, auch einfach deutlich geringer. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass man sich auch selbst pushen soll und dass man irgendwie auch mal über seine Grenzen hinausgehen muss, um eben die Leistungen abrufen zu können, die man eben abrufen will oder für jemanden abrufen will. Aber so wie wir jetzt halt aktuell erzogen werden, uns immer zu messen und immer ja irgendwie gegeneinander ausgespielt zu werden, so ein bisschen, geht das meiner Meinung nach ein bisschen in die falsche Richtung. Weil ich finde nicht, dass Schwächen etwas sind, was man irgendwie verstecken sollte oder nicht zugeben sollte. Das ist also wenn jemand sagt, ich kann das nicht, dann finde ich das viel, viel beeindruckender, als wenn jemand sagt, ja macht mir das gar nichts aus, ich bin eh die Geilste. Oder ich bin eh der Geilste und kann eh alles. Ich glaube, wenn das im Nachhinein halt auf dich zurückfällt und jemand findet raus, ach so, die oder der konnte das vielleicht doch nicht so gut, dann ist es deutlich negativer, als wenn du von Anfang an sagst, ja, ich glaube, das könnte klappen, äh, wir schauen mal. So. Und es wird noch schwerer, wenn man noch das ganze Thema Urteilen mit reinnimmt. Weil wenn man so gelagert ist, dass man über andere urteilt, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt nach einem Jahr sage, nee, das Studium war doch nichts für mich, die Stadt war auch nichts für mich und ich erzähle das irgendjemandem und diese Person denkt sich, dann habe ich mir doch gleich gedacht, die hätte das eh nicht geschafft. Das war doch von Anfang an klar. Dann urteilt sie ja über mich. Und ich glaube, dass Menschen, die das so an sich haben, dass sie so urteilen, daran kann man übrigens auch arbeiten und man sollte auch daran arbeiten, wenn man das so tut, aber ähm, wenn man das tut, dann hat man halt im Kopf jeder urteilt so, weil ich schließe ja von mich auf andere, also ist klar, jeder urteilt. Aber man will ja nicht verurteilt werden von anderen, das ja nicht. Von daher setzt man sich dann wieder unter Druck, dass man selbst nicht eine Situation um sich herum erschafft, über die andere dann negativ urteilen könnten. Das war jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Also zum Beispiel Tom hört von Tina, dass Tina ihr Studium abgebrochen hat und Tom denkt sich, war doch eh schon klar, Tina konnte das doch nie, also war doch nie gut genug dafür. Und da Tom selber über Tina urteilt, denkt er auch, Tina urteilt über Tom. Aber Tom will ja nicht verurteilt werden. Und Tom geht es gerade auch nicht so gut, weil der arbeitet nämlich und sein Job macht ihm keinen Spaß mehr. Aber er hat halt Angst, dass wenn er Tina das erzählt, dass Tina ihn eben dafür verurteilt und das eben genauso wie er als eine Schwäche sieht oder als etwas sieht, was halt worum man, worüber man halt urteilen kann, warum auch immer man denkt, man könnte urteilen. Also traut sich Tom nicht, Tina zu sagen, ey, mir geht's irgendwie gerade nicht gut, ich überlege das abzubrechen oder das halt zu wechseln und baut sich so einen Druck auf und macht sich selbst dadurch... Verrückt, weil er will ja keine Schwäche zugeben. Er will ja nicht zugeben, dass seine Entscheidung vor fünf Jahren oder so vielleicht mal nicht die richtige war. Oder dass er halt jetzt ein anderer Mensch ist. Und das baut Tom natürlich einen riesigen Druck auf. Und ähm, das ist halt scheiße. Und das ist alles echt, glaube ich, nicht einfach. Ähm, deswegen, Allein schon deswegen... Sollte man, wenn man über andere urteilt, darüber mal nachdenken, ob das überhaupt so toll ist, auch für einen selbst, nicht nur für andere. Also was ich eigentlich mit diesem Video sagen wollte, ist, dass man Schwächen in den richtigen Kreisen, unter den richtigen Menschen unbedingt zugeben sollte, weil man sowohl sich als auch allen anderen den Druck rausnimmt und weil man viel freier an Aufgaben, an Challenges irgendwie rangehen kann und ähm, gar nicht Angst haben muss, verurteilt zu werden. Weil wenn du selbst eine Schwäche zugibst, dann wird dein Gegenüber das, glaube ich, schon merken und auch merken, ach so, man kann auch so an diese ganzen Sachen rangehen. Vielleicht muss ich gar nicht so tun, als könnte ich alles. Hm. Und dir auch viel offener gegenüber werden. An diesen Gedanken wollte ich euch einfach gerne teilhaben lassen, weil ich glaube, dass wir halt durch... Dadurch, dass wir halt in dieser Gesellschaft leben, einfach so sind und wir aber auf jeden Fall daran arbeiten können und auch sollten, damit es uns selbst und auch anderen gut geht. Und ähm, ja, vielleicht habe ich ja den ein oder anderen mal zum Nachdenken gebracht. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Ideen und auf eure Gedanken dazu in den Kommentaren und wünsche euch noch einen tollen Tag und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao.